Wie hoch ist deine persönliche Inflationsrate und wieso ist das wichtig für dich, sie zu kennen? Mein Name ist Ina Janel und ich möchte dir aufzeigen, wie ich meine persönliche Inflationsrate berechnet habe, damit du daraus eine Ableitung und Konsequenz in deinen Handlungen, was Geld, Geldanlagen und Einkommen betrifft, triffst. An dieser Stelle möchte ich eine Hausaufgabe vorweg aufgeben an all diejenigen, besonders Frauen, dazu, dass inflationär ist vielleicht auch der Warenkorb der Frauen, die ihre Dienstleistungen wertlos, kostenlos oder auf dem niedrigsten Niveau anbieten. Und ob du damit einverstanden bist, ob das bei dir auch der Fall ist und warum das so ist, ob du das immer noch in Ordnung findest. Was bedeutet Inflation und welche Ursachen hat es auf dein persönliches Leben? Inflation wird oft in einem negativen Zusammenhang betrachtet und ich möchte an dieser Stelle ein wenig ins Detail gehen, um einfach zu erklären, dass es ein ganz normaler Prozess ist. Inflation meint man die sinkende Kaufkraft für Waren und Dienstleistungen, die ermittelt werden kann, eine Möglichkeit für dich deine persönliche Inflationsrate auszurechnen. In dem Beispiel, wie ich das für mich gemacht habe, dann am Ende kannst du sehen, inwiefern deine Zahlen mit den allgemeinen durchschnittlichen Zahlen für dich eine aussagekräftige Zahl sind. Die Inflationsrate lässt sich so berechnen, dass zugrunde ein imaginärer Warenkorb herangezogen wird und die Waren- und Dienstleistungen, die in diesem Warenkorb enthalten sind, werden in, durch eine Rechenformel und von ihrem Einsatz ähm, die Inflationsrate berechnen lassen. Die offizielle Berechnung der Inflationsrate in Deutschland wird durch den Statistischen Bundesamt immer berechnet und sie repräsentieren eine statistische Größe. Ich kann zum Beispiel mit dieser Größe überhaupt nicht umgehen. Dann ein ganz einfaches Beispiel. Mein Warenkorb, also nicht der vom Supermarkt, sondern Warenkorb der Dienstleistungen, unterscheidet sich schlechthin schon in vielen Punkten mit dem imaginären Warenkorb, dem tatsächlichen Warenkorb von meiner Nachbarin. Wenn sie zum Beispiel, wenn meine Nachbarin zu Kosmetikerin oder zu einem Friseur geht und hält diese Dienstleistung in einer kontinuierlichen ähm, Wiederholung, dann unterscheidet sich schon die Häufigkeit in meinem Korb von ihrem. Des Weiteren, der Unterschied besteht auch in dem Konsum. Ich kaufe zum Beispiel IT-Produkte häufiger. Meine Nachbarin macht das nicht, sie kauft vielleicht häufiger Genussmittel. Insofern unterscheidet sich auch schon die Inflationsrate in der Berechnung. Die Inflationsrate lässt sich berechnen, indem du die Preise, die vorigen Preise minus aktuellen Preise durch den vorigen Preis teilst und mal 100 nimmst. Daraus rechnest du einen Faktor aus. Ich gehe mit dir in einem Beispiel durch. Wenn du ein Haus besitzt und es kommt Heizungswartung einmal im Jahr, ein kontinuierlicher Bereich vor, dann nimmst du die Daten zum Beispiel von 200 Euro Rechnung von 2,19 minus 210 Euro im Jahre 2020 für die Wartung. Ganz wichtig ist, dass es vergleichbare Werte sind. Und teilst durch die 200 von dem 2019 und nimmst mal 100. Äh, Statistisches Bundesamt rechnet das Ganze. Eine Dienstleistung kostete 1.000 Euro im letzten Jahr. Und dieselbe Dienstleistung kostet in diesem Jahr 1008, 1000 minus 1008 geteilt durch 1000 mal 100 macht 0,8% Inflationsrate aus. Warum ist das ganz entscheidend für dich zu wissen? Oder warum war das für mich interessant zu wissen, wie die Inflationsrate bei mir persönlich ausfällt. Nun, die sinkende Kraft vom Geld ist insofern für dich wie für mich interessant. Hinter der Inflation steckt die Geldentwertung. Warum ist es wichtig zu errechnen, was deine Inflationsrate ist? Damit du deine persönliche Inflationsrate errechnest, beginne am besten jetzt im Januar, am Anfang des Jahres, mit Haushaltsbuch führen, falls du das noch nicht gemacht hast? Für diejenigen von euch, die eine Haushaltsführung bereits machen oder sogar die Geldtöpfe aufgeteilt haben, wie ich das in Video wie Beginn zu investieren und mit der Geldstrategie bereits erklärt habe, ihr findet dieses Video in der Infokarte dann könnt ihr einen Zeitraum vom letzten Jahr zu diesem Jahr zugrunde legen und vergleichen. Ihr werdet damit eine andere, persönliche und wesentlich höhere, das sage ich mal vorweg, Inflationsrate errechnen, was Fazit dieses Videos sein sollte. Bevor du das Geld einfach aus dem Fenster wirfst, denk darüber nach, dass du vielleicht das besser in die Sachwerte investierst, damit Geldentwertung oder Enteignung nicht stattfindet wird, zumindest bei dir in deinen Geldanlagen und du später für finanzielle Souveränität oder finanzielle Freiheit für dich besser vorbereiten kannst. Wenn das Video dir Nutzen gebracht hat oder wenn du Fragen hast, dann like es, kommentiere Teile mit den Menschen, die das brauchen könnten und schreib mir in die Kommentare deine Fragen. Ich werde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Rechnen, deiner Inflationsrate und beim Investieren in die richtigen Sachwerte. Ich orientiere mich in den Investitionen. Nach dem Prinzip verliere kein Geld und habe im Jahre 2020 mein Aktienportfolio auf über 20% Rendite mit meinen Geldanlagen gebracht. Wenn du wissen möchtest, welche Anlagen das waren und wenn du wissen möchtest, wie ich das gemacht habe, schau mal in dem Geldmagnet-Video nach. Denk mal an die Hausaufgabe. Ob das für dich in Ordnung ist? Ob Mann oder Frau, dass deine Dienstleistungen, dass dein Service und alle weiteren Arbeiten wertlos, kostenlos oder auf dem niedrigen Niveau entlohnt werden. Bis dann. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis demnächst im Video.